Hallo, ich bin Elie Nix und wir sehen uns jetzt das neue Baby-Update an. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, auf das ich mich schon ewig freue. Es gibt eine neue Altersstufe, und zwar die Säuglinge. In diesem Video seht ihr jetzt meine Reaktion auf den ganzen kostenlosen Content, den wir bekommen haben. Aber gut, ich bin schon so aufgeregt und deshalb starten wir jetzt gleich mal ins Spiel hinein. Und hier sind wir jetzt im Create a Sim. Vielleicht kommen euch diese beiden Sims ein wenig bekannt vor. Wobei ich würde ehrlich gesagt verstehen, wenn ihr sie nicht erkennt. Denn das ist tatsächlich unsere Emma Potter, also die Hauptperson aus unserer 100 Baby Challenge. Und hier haben wir unseren Gabriel Walter. Wieso die beiden so anders aussehen, ist ganz einfach zu erklären. Ich musste natürlich meine Mods und meinen Custom Content rausnehmen. Aber was dabei herauskam, ist wirklich wild. Ich meine... Seht euch Emma an. Das ist doch nicht unsere Emma, oder? Damit wir das Update jetzt richtig erkunden, brauchen die beiden natürlich noch ein Baby. Deshalb bekommen Emma und Gabriel jetzt einen Säugling. Oh, bist du süß. Ich kann es gar nicht glauben. Wir haben einfach ein sitzendes Baby im Create-Sim. Dazu sehen wir uns natürlich gleich noch das Gameplay an. Zuerst braucht unser Kind noch einen Namen. Eva einfach nur perfekt. Und dann werden wir Merkmale dafür wählen, denn es gibt tatsächlich sechs verschiedene Merkmale für Säuglinge. Wir haben hier einmal Gefühlsstark. Diese Sims sind sehr emotional und leicht zu beschäftigen, dafür aber nur schwer zu beruhigen, wenn sie schlechte Laune haben. Dann haben wir noch Ruhig. Diese Sims betrachten gerne ihre Umgebung, weinen weniger, werden nicht so schnell wütend und werden bei Aktivitäten nicht so schnell müde wie andere Säuglinge. Allerdings gehen sie aus eigenem Antrieb nicht besonders gern auf Erkundungstour. Sensibel. Diese Sims neigen zu Windelausschlag, sind wählerisch beim Essen und können durch zu viel Spielen und zu viel soziale Interaktionen überreizt werden. Wenn sie in den Schlaf gewiegt werden, sind sie nachts ruhiger. Oh, wie süß, man kann sie in den Schlaf wiegen. Sonic. Diese Sims lächeln und kichern viel und mögen den Kontakt zu anderen Sims, wodurch sie jedoch auch mehr gesellschaftliche Aufmerksamkeit benötigen. Vorsichtig, diese Sims mögen Vertrautes und gewöhnen sich nur langsam an neue Erfahrungen, Orte und Sims. Zappelig. Diese Sims sind ständig in Aktion und möchten spielen und sich bewegen. Sie haben jedoch häufig Einschlaf- und Konzentrationsprobleme. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Es klingen alle Merkmale so unglaublich süß. Also natürlich auch anstrengend. Generell, ich glaube, dieses Update wird vor allem für 100 Baby-Challenges sehr, sehr anstrengend. Schreibt mir doch schon mal gerne eure Meinung zum Update in die Kommentare. Das würde mich wirklich interessieren. Unsere Eva wird jetzt einfach sensibel. Warum nicht? Wir haben jetzt ein sensibles Kind und sie weint schon. Oh nein! Aber dann schauen wir uns gleich mal an, was im create a sim hier kam. Also hier kann man eben alles verändern, wie auch bei den erwachsenen Sims. Oh, es gibt neue Hautdetails. Hier gibt es eben diese am Gesicht, dann haben wir noch diese Hautmale. Hier ist dieses am Hals, dann noch auf der anderen Seite und dann noch eines im Gesicht, das ist absolut großartig. Ich glaube, wir lassen dieses auch gleich mal. Wenn es schon im Spiel ist, dann können wir es doch auch gleich nutzen. Narben gibt es für Säuglinge noch keine. Dafür können wir zwischen den Zähnen wählen. Also ob es noch gar keine Zähne hat. Hier dann nur die Schneidezähne und hier nur diese. Ich glaube, wir nehmen die. Die sind eindeutig am süßesten. Welche Haare gibt es zur Auswahl? Okay, ich glaube, die kennen wir alle schon vom Kleinkindalter. Wenn mich nicht alles täuscht. Wobei, nein, ich glaube, die ist neu. Und die auch. Kann sein, dass ich mich irre. Ich bin da bei den ingame haaren immer ein wenig unsicher, weil ich eben meistens nur Custom-Content benutze. Aber es sieht alles so süß aus. Oh. Ich glaube, ich nehme die. Die sieht irgendwie noch am babyhaftesten aus. Können wir auch die Augenbrauen ändern? Wir können auch die Augenbrauen ändern. Natürlich. Großartig. Gibt es Accessoires? Es gibt Brillen. Aber nein, unser Baby braucht noch keine Brillen. Jetzt kommen wir zu einem viel interessanteren Thema. Wie sieht es denn mit den Outfits aus? Oh, es ist so süß. Es ist so unglaublich süß. Oh mein Gott, ist das süß. Ich glaube, ich möchte, dass Eva das trägt. Ja, oh. Was ich übrigens wirklich positiv hervorheben muss. Und ihr wisst, ich lobe EA nicht unbedingt oft, aber seit den letzten Updates und Erweiterungspacks finde ich wirklich, dass es die Outfits in so verschiedenen und coolen Mustern und Farben gibt. Also Props an EA, das muss ich wirklich mal sagen, weil ich finde jedes einzelne dieser Outfits großartig. Ist da auf? Da ist einfach ein Tortenstück und eine Katze. Ich liebe alles daran. Und es gibt auch noch extra Tops und Beinbekleidung. Jetzt dreht sich unser Baby um. Eva, was machst du? Ach so, damit wir die Beinbekleidung sehen können. Ist das niedlich. Ich bin so begeistert. Ich bin einfach so begeistert. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Gut, ich muss sie noch schnell fertig anziehen. Ich gebe ihr jetzt einfach dieses Kleid. Das ist doch süß. In diesem Blau. Dann als Schlafkleidung passt das perfekt. Oh mein Gott, es ist alles einfach so süß. Ich weiß nicht, wie oft ich schon süß in diesem Video gesagt habe, aber ich werde es noch öfter sagen. Versprochen. Und es gibt auch noch Schuhe. Die hätte ich euch jetzt fast vorenthalten. Aber die kann ich euch jetzt halt nicht zeigen, weil unser Baby trägt so einen süßen Strampler. Und dabei wird es auch bleiben. Aber jetzt haben wir genug Zeit hier im Create a Sim verbracht. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal im Live-Modus an. Ich bin so aufgeregt. Und ich freue mich auch schon so aufs neue Pack. Also ich weiß, es ist ja bald da, aber ich kann es kaum erwarten. Ich freue mich schon so unglaublich. Wir ziehen einfach nach Copperdale. Ich weiß auch nicht, warum. Und wir haben hier auch ein Startehaus. Das ist doch perfekt. Wir ziehen hier in die Lazuli landspitze Finde ich großartig. Da zieht jetzt unsere Familie Walters ein. Mit ihrer kleinen Eva. Und ich bin schon so gespannt, was das Gameplay jetzt bereithält. Und hier sind wir. Das Haus ist wirklich klein, aber das ist uns egal. Wir werden es uns hier schon gemütlich machen. Dazu müssen wir als erstes natürlich in den Baumodus. Denn unsere kleine Eva hat ja noch gar keine Sachen. Und so kann das natürlich nicht bleiben. Und hier haben wir jetzt auch schon das erste neue Objekt aus dem Baumodus. Mein erster Babyteppich. Säuglinge lieben es, auf dem Boden zu spielen und sie lieben Formen und Farben. Sorge mit Mein erster Babyteppich für jede Menge Freude. Er eignet sich auch hervorragend als Hintergrund für niedliche Fotos von deinem kleinen Engel. Und es gibt diesen Teppich tatsächlich mit unterschiedlichsten Mustern. Es ist einfach nur großartig. Hier haben wir sogar zwei, die perfekt zum werwolf thema passen. Oh ja, ich liebe es einfach. Ich glaube, ich finde den hier am süßesten mit den ganzen Tieren. Den behalten wir uns jetzt einfach mal. Die anderen verkaufe ich natürlich wieder. Wer braucht denn 20 Babyteppiche? Ich glaube, niemand. Gut. Was gibt es sonst noch no. Dann haben wir noch diesen Teppich. Das ist der Teppich Süße Zone von Für Unser Bestes. Was ist der am wenigsten niedliche Teil des Babyzimmers? Der Boden natürlich. Für Unser Bestes sorgt dafür, dass einfach alles, selbst der Boden, absolut zauberhaft ist. Schließlich verdient deine Familie nur das Beste. Und auch diesen gibt es natürlich in unterschiedlichsten Farben. Wow, ich bin absolut begeistert. Es sind auch so viele unterschiedliche Motive drauf. Es ist alles so großartig und das alles kostenlos. Wer hätte das von EA erwartet? Und natürlich brauche ich den Dino-Teppich. Wie sollte es anders sein? Gut, als nächstes Neues haben wir hier das gordische Reisekinderbett. Das sieht so aus. Die Auswahl an tragbaren gordischen Möbeln wurde um ein Reisekinderbett erweitert. Jetzt kann die ganze Familie bequem unter den Sternen liegen, Säuglinge eingeschlossen... Zusätzlich hast du Schutz vor Wanderern, die zufällig in dein Lager marschieren könnten. Denn die meisten Menschen steuern nicht auf Babygeschrei zu, das sie plötzlich mitten im Wald vernehmen. Hinweis für Nickerchen, unterwegs kann dieses Bett aus dem Inventar eines Sims genommen und wieder hineingelegt werden. Also man kann mit Säuglingen campen gehen. Und auch das gibt es in unterschiedlichsten Farben. Ich bin absolut begeistert. EA dieses Update war ein Meisterwerk. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Ich weiß noch nicht, ob wir das Bett hier brauchen. Aber ich hätte gesagt, wir behalten es einfach mal in diesem schönen hellen Blau. Ja, na gut. Ich glaube, wir brauchen es doch nicht. Ich verkaufe es wieder. Vielleicht holen wir es uns später zurück. Ich weiß es noch nicht. Hier haben wir dann das nächste Kinderbett. Das werden wir vermutlich behalten. Das ist nämlich unser zeitgenössisches Kinderbett von Blant Co. Mit diesem zeitlosen Babybett im Vorstadtstil, das aus einer beschichteten Spanplatte gefertigt wurde, ist es Blantko gelungen, durch reine Funktionalität ein optimiertes Schlaferlebnis für Säuglinge zu schaffen. Rein ins Bett, schlafen, raus aus dem Bett. Und was ich am coolsten finde, hier steht beim Hinweis, dieses Babybett kann zu einem Kleinkindbett verbessert werden. Das ist einfach absolut großartig. Also man kann dann einfach an dem Bett herumschrauben und hat dann ein Kleinkinderbett. Das ist so toll. Und dieses Bett gibt es in diesen unterschiedlichen Farben. Oh, es ist so süß. Oh mein Gott, ich liebe es. Nehmen wir das. Das ist ein bisschen farbenfroher. Und von dem Bett gibt es eben auch noch eine Kleinkindversion Da man das eben zu einem Kleinkind-Bett verbessern kann, kann man dieses natürlich auch im Baumodus kaufen. Oh, es ist so toll. Es ist alles so toll. Ich glaube, ich habe jetzt auch noch was Neues unter den Dekorationen gefunden, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht zu 100% sicher. Und zwar dieses Mobile. Mobile kleines Genie. Erfreue die Augen und den Verstand deines Kindes mit dieser farbenfrohen Anordnung von Formen. Bei jeder Drehung wächst ein Neuron. Also ich weiß nicht, ob es das schon immer gab, aber auf jeden Fall haben wir das jetzt in diesen drei verschiedenen Farben. Können wir das hier oben platzieren? Oder gehört das woanders hin? Ich habe doch keine Ahnung von Babys. Ist das auch neu? Ich bin mir so unsicher. Älter werden. Es ist schwierig, mit all den Veränderungen Schritt zu halten, da Kinder jeden Tag lernen und wachsen. Aber keine Sorge, ehe du dich versiehst, werden sie schon launische Teenager sein. Also, ich weiß nicht, ob es das schon immer gab. Wenn, habe ich es noch nie entdeckt. Aber ich glaube, es ist neu. Oh, wie süß. Ja, das brauchen wir natürlich auch. Unter den Spielsachen habe ich jetzt noch diese Kinderrassel gefunden und außerdem diesen coolen Koala-Kumpel. Ich glaube wieder, dass die neu sind, ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Kinderrassel von Für Unser Bestes. Schüttle, rassle und rolle. Ganz egal, ob sich deine Kleinen als Mitglied eines Orchesters fühlen oder einfach nur die Geräusche lieben. Sie werden sich mit dieser Rassel köstlich amüsieren. Okay, hier steht unterstützt Säuglinge, Kleinkinder und Kinder. Also ich glaube, es ist neu... Und auch diese Rassel gibt es wieder in unterschiedlichen Farben. Es ist so großartig. Ich glaube, ich möchte die Violette mit dem türkisen Herz. Oh, wie süß. Cooler Koala-Kumpel. Lass dich von dem niedlichen und knuddeligen Äußeren dieses Beuteltiers nicht in die Irre führen. Obwohl der Koala einen Großteil des Tages schläft, wird er deinen Kleinen mit den spaßigsten Späßen bei Laune halten. Einfach Koala-cool. Oh... Und auch das geht wieder für Säuglinge, Kleinkinder und Kinder. Finde ich cool, dann haben sie nämlich wirklich lange etwas von den Spielsachen und man muss nicht bei jeder Altersstufe neue kaufen. Und wieder gibt es diesen natürlich auch in absolut großartigen Farben. Ich nehme jetzt hier auch den Violetten, dann passt das farblich so ein bisschen dazu. Bei Kinderaktivitäten gibt es jetzt nichts Neues, aber das hätte mich auch sehr gewundert. Aber bei Säuglinge und Kleinkinder haben wir wieder ein paar neue Dinge dabei. Erstens haben wir hier babypflege -Wirrwarr. Wenn man sich um ein Neugeborenes kümmert, sollte man sich von der Vorstellung verabschieden, dass sich immer alles am richtigen Ort befindet. Es gibt einige Dinge, die du bereits wieder benutzen musst, bevor du Zeit hattest, sie wegzuräumen. Das ist absolut großartig. Also es war sogar kostenloser Klatter in diesem Update enthalten. Und ich liebe Klatter! Außerdem gibt es hier noch Babytücher. Es gibt doch nichts Schöneres, als sich frisch und sauber zu fühlen. Die Babytücher von Blantko sorgen für absolute Sauberkeit und verleihen deinem Baby einen angenehmen Duft. Ist das großartig. Und sogar die gibt es in unterschiedlichen Farben. Also ich weiß nicht wieso, weil ich wusste nicht, dass man auch Babytücher auf seine Umgebung abstimmen muss. Aber ich finde es großartig. Ich nehme natürlich alles, was kommt. Und da nehmen wir diese Aprikotfarbenen, weil warum nicht? Aber Leute, das war einfach noch lang nicht alles. Wir haben hier einen Windelstapel. Dann hier wichtige Babyutensilien. Kiste mache ich später. Keine Ahnung, ob die neu ist. Bin mir nicht sicher, aber sie sieht neu aus. Diese Stapelkörbe habe ich auch noch nie gesehen. Befeuchtigungsstation weg. Geschenkkopf für Neugeborene. Es ist absolut großartig. Hier haben wir auch noch einen Quietschiquietsch. Ich glaube, der ist auch neu. Und ich sehe erst jetzt, dass die ganzen anderen Spielsachen auch von Säuglingen benutzt werden können. Das ist so toll. Und auch Hochstühle sind für Kleinkinder und Säuglinge. Das ist natürlich auch gut zu wissen. Das ist auch neu, oder? Meine erste Bibliothek. Also ich glaube, es ist neu. Ich weiß es nicht. Ich kaufe es einfach mal. Und hier haben wir ja auch noch ein neues Bett. Das habe ich zuvor gar nicht gesehen. Das ist das Mini-Missions-Kinderbett. Gefertigt aus dem gleichen stabilen Missionsholz, das du über die Jahre zu lieben gelernt hast. Jetzt für deine Säuglinge. Jeder Sim der Familie kann eine Mission haben. Auch die für eine Nacht voller entspannten Schlaf. Viel Glück damit, frisch gebackene Eltern. Es ist so großartig. Und es gibt alles in so tollen Farben. Ich bin einfach so begeistert. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Und hier gibt es natürlich auch noch alles in unterschiedlichen Farben. Aber... Das sehen wir uns jetzt, glaube ich, nicht im Detail an, weil ich glaube, das wird den Rahmen sprengen. Aber wie ihr seht, alles in sehr vielen verschiedenen Farben. Hier in Verschiedenes frage ich mich gerade, ob die beiden Dinge auch neu sind oder ob ich da einfach noch nie reingeschaut habe. Also hier haben wir einmal süßes Tierchenkörbchen. Sieh dir nur an, wie niedlich dieses Körbchen ist. Wen interessiert es da noch, dass du nicht weißt, was du darin aufbewahren sollst? Es ist einfach zauberhaft und du brauchst es jetzt. Es verleiht jedem Zimmer den letzten Schliff. Und dann hier noch süßes Tierchenkörbchen. Ach, die heißen genau gleich. Und es ist auch genau der gleiche Text da. Ja, gut. Okay, wie gesagt, vielleicht gab es das auch schon. Ich habe keine Ahnung. Ich bin so verwirrt. Falls es das alles schon gegeben hat, schreibt mir das natürlich sehr, sehr gern in die Kommentare. Ich sollte echt öfter im Baumodus unterwegs sein, weil ich vergesse einfach die ganze Zeit alle Objekte. Hier haben wir jetzt unsere Emma. Sie unterhält sich gerade mit der kleinen Eva. Wie können wir denn mit ihr interagieren? Wir können sie trösten, nach Tränen bringen, mit ihr sprechen, Kuckuck spielen, knuddeln, im Arm wippen, erste Babynahrung im Hochstuhl probieren. Und stimmt, mit dem Update wurde ja auch das Sozialsystem komplett überarbeitet. Also ich schaue mir das ganz kurz jetzt mit Emma und Gabriel an. Wie wir sehen, hier haben wir das übliche Durcheinander, aber wenn man auf Mehrauswahl geht, haben wir hier eben einmal freundlich. Das ist dann unterteilt in tiefgründige Gedanken, Smalltalk, Komplimente, Interessen, Hobbys, Geschichten, Beschwerden, Aktivitäten, Zuwendung, Tratsch. Oh mein Gott. Also ich bin ganz ehrlich, ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt übersichtlicher finde als vorher, aber vielleicht muss ich mich erst dran gewöhnen. Kann natürlich auch sein. Untergemein haben wir bösartig streiten und scheiden lassen. Okay. Bei Unfug streiche oder täuschen, Romantik flirten, körperliche Nähe oder Zuwendung und bei lustig albernes Verhalten Fäkalhumor. Geschichten und Witze. Wieso ist Fäkalhumor eine eigene Kategorie? Schmutzigen Witz erzählen. Wait. Ein schmutziger Witz ist Fäkalhumor? Ich dachte immer, es wäre schmutzig, weil es zweideutig ist. Und irgendwie, muss ich sagen, hat mir die Vorstellung von einem zweideutigen Witz um einiges besser gefallen als die Vorstellung von einem Witz voller Fäkalhumor. Aber okay, vielleicht ist das nur meine persönliche Präferenz. Aber gut, jetzt interagieren wir mal mit unserem Baby. Emma, du wirst jetzt einmal mit ihr knuddeln. Oh mein Gott, es ist so süß. Wie süß können Babys sein? Dann werden wir sie einmal trösten. Und dann können wir einmal Kuckuck spielen. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Irgendwie wollen sie nicht Kuckuck spielen. Warum könnt ihr nicht Kuckuck spielen? Hallo. Emma, spiel mit deinem Kind Kuckuck. Oh, jetzt funktioniert es. Oh, wie süß. Und es lacht voll. Ich möchte sehen, wie Eva lacht. Säuglinge sind absolut großartig. Danke EA für dieses Update, wirklich. Aber ich möchte natürlich auch noch schauen, welche Optionen wir hier bei Eva haben. Also die Bedürfnisse sind ganz normal wie auch bei Kleinkindern. Dann haben wir hier die Simologie, da haben wir natürlich nur ein Merkmal. Und hier sehen wir, in vier Tagen wird sie dann zum Kleinkind. Ja, hier haben wir den Stammbaum, der ist nichts Besonderes. Die Statistik ist natürlich auch noch leer. Aber unser Baby ist schon einmal glücklich gewesen, das ist doch schon mal was. Dann haben wir hier das Inventar und hier natürlich noch die Beziehungen. Wobei sie natürlich bisher nur Emma und Gabriel kennt. Eva weint gerade und deshalb haben wir jetzt eine Benachrichtigung bekommen. Sensibler Säugling. Eva ist ein sensibler Säugling. Diese Säuglinge neigen zu Windelausschlag, sind wählerisch beim Essen und können durch zu viel Spiel und zu viele soziale Interaktionen überreizt werden. Wenn sie in den Schlaf gewickt werden, sind sie nachts ruhiger. Oh, Eva. Und sie fühlt sich jetzt auch traurig. Reizüberflutung. Es ist zu viel los. Eva fühlt sich überstimuliert. I feel you. Aber sie fühlt sich auch noch glücklich. Liebesbeweise. Eva spürt manchmal warme Zuwendung. Das fühlt sich gut an. Wenn das doch nur häufiger vorkäme. Ach, wie süß ist das denn? Ich habe keine Ahnung, was Gabriel macht, aber es interessiert mich auch nicht. Eva, was können wir denn machen, dass es dir besser geht? Du könntest mal probieren. Hier. Ein wenig mit dem Quader zu spielen. Wäre das was? Würde dich das interessieren? Ruhezeit, weil es zu lange wach ist. Oh Gott, jetzt muss es auch noch schlafen. Na, das wird was. Ab jetzt spiele ich nur mehr in Haushalten mit einem Baby. Ich sag's euch, das wird mir zu stressig. Oh, wie süß. Und sie sabbert einfach. Oh mein Gott. Ist das großartig? Ich meine, auch ein bisschen eklig, aber super süß. Oh, ich lieb so. Irgendwie komme ich aus der Begeisterung gar nicht mehr raus. Ich weiß, aber das ist doch mal eine schöne Abwechslung, oder? Also, dass ich mit etwas so zufrieden bin, was EA gemacht hat. Und dann war es auch noch kostenlos. Wir kümmern uns jetzt aber wieder ein bisschen ums Baby. Emma, du wirst sie jetzt einmal hochheben. Und dann wirst du sie ins Bett stecken. Und zwar wirst du sie Schlaflied singen. Du musst das Gitterbett mit einem Mobile verbessern. Ich möchte das Gitterbett mit einem Mobile verbessern. Gabriel, mach du das. Ach, das geht ganz einfach. Mit einem Weltallmobile. Und dann... Was macht sie? Hochheben, beißen? Ah, huh? ah. Ah. Eva hat ihre Mutter gerade gebissen. Es ist absolut großartig. Und jetzt fühlt sie sich deshalb unwohl. Aua, weil von Säugling gebissen wurde. Beißen ist ein normaler Entwicklungsabschnitt bei Babys. Aber aua, das hat wirklich weh wehgetan. Es ist so großartig. Aber ich möchte jetzt noch probieren, dass wir ihr erste Babynahrung geben. Was könnten wir ihr geben? Ich meine, wir wissen ja, sie ist ein sensibles Baby. Das heißt, sie wird wahrscheinlich mit nichts davon zufrieden sein. Vielleicht Süßkartoffelpüree? Cremig und buttrig mit einem süßen und erdigen Geschmack. Ich finde, das klingt toll. Das hätte ich jetzt auch gern. Wieso habe ich kein Süßkartoffelpüree? Emma, Eva, ich glaube an euch beide, ihr schafft das. Und, wie sieht's aus? Liebst du's es oder spuckst du aus? Hm. Ich kann's nicht ganz deuten. Ähm. Naja. So zufrieden sieht's jetzt nicht aus. Oder schon? Kann's nicht sagen. Eva ist sich nicht sicher, was Süßkartoffelpüree angeht. Vielleicht muss dieses Essen noch weiter erforscht werden. Alles klar. Na dann, lass dir deine Zeit. Ich glaub, dir schmeckt das schon ganz gut, oder? Sehen wir jetzt irgendwo die Vorlieben beim Essen? Oder sehen wir die nicht? Ich glaube, die sehen wir nur, wenn wir hier auf den Stuhl klicken. Genau, jetzt hat sich das hier geändert zu noch unentschlossen. Gabriel, brauchst du noch lange, um das zu montieren? Ich würde gern, dass wir sie ins Bett stecken können. Wir haben hier jetzt das Mobile. Dann war das übrigens vielleicht doch nicht neu. Kann also leicht sein, dass ich mich da geirrt habe. Gut, Gabriel, du wirst jetzt ein Schlaflied spielen. Und zwar... Bruder Jakob. Naja, du sollst schon dein Kind auch da reinlegen. Och, und ich dachte, zumindest in diesem Spielstand kann Gabriel sich um Babys kümmern, aber anscheinend nicht. Dann legt er jetzt die Kleine ins Bett. Aww. Wieg sie einmal in den Schlaf. Sensible Babys mögen das. Das stand zumindest so beim Merkmal. Ach so, dafür nimmt das jetzt wieder raus. Ich check's nicht ganz. Leg sie nochmal hin. Vielleicht ist es doch ein bisschen verbuggt. Vielleicht habe ich mich zu früh gefreut. Vielleicht aber auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Und jetzt werden wir Eva nochmal probieren, ihn in den Schlaf zu wiegen. Okay, jetzt scheint es zu funktionieren. Es hat nur einen zweiten Anlauf gebraucht. Spiel noch ein Schlaflied. Der Mond ist aufgegangen. Oh nein! Sie ist eingeschlafen. Spiel kein Schlaflied. Und jetzt schauen die beiden ihrem Baby zu, wie es schläft. Ihr schläft unsere Zuckersüße Eva Potter. Aber das ist dann auch schon alles, was heute mit diesem riesigen Update kam. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung super gern in die Kommentare. Ich bin wirklich gespannt, was ihr dazu sagt. Und jetzt hat Eva sich auch noch in die Windeln gemacht. Gibt es einen Wickeltisch? Emma, das wollen wir uns noch anschauen. Weg, schnell nochmal dein Kind auf. Ich möchte sehen, wie man es wickelt. Babypflege, Windeln wechseln. Man kann Stoffwindeln verwenden? Keine Wäscheobjekte auf diesem Grundstück? Verstehe ich nicht ganz, aber okay. Das Windeln wechseln ist gleich wie bei Kleinkindern. Und jetzt liegt hier die stinkende Windel. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich an dieser Stelle über jedes Abo, jedes Like und jeden Kommentar.